Ich Landei, ich habe jetzt keine Zeit für Geburtstagsflotte. Vielleicht muss er ja, man. Ich bin kleiner Restaurant. Der Lukas ja vielleicht den ab. Ey, wenn dein Chef ein Idiot ist, ja? ist er ein Idiot. Die haben's abgehängt. Wie jeden Tag so zusammen rumgehangen und so. Nee. Nee, als ich und bin, bin, da. Ich habe immer ja gearbeitet und der haben eigentlich jetzt ziemlich ein hier. Hab halt nicht mal, wenn er keine Eier erquetscht? <lacht> da waren doch die aufgebrochenen Alien-Eier in Jürgen. Na ganz viel sangen länger wartet. Juts. Ciao. Erinnerst du dich noch an mich, wa? Gut, das war keine Indianer sind, wa? <lacht> <lacht> mhm, Thomas, hier hast du hast ja so einen richtig ruhigen Eindruck, wa? Wir kannten uns schon da. Ach, da war man noch super clean. What? Das war eben sehr mutig von dir. Aus dem früheren Leben. Und was soll das bringen?